Mein Leben ist ja so langweilig, bla bla Niemand mag mich, bla bla bla. Hoffentlich lande ich in irgendeiner Isekai-Welt.